Cupcake-Challenge, alle sind an auf 5, heißt Toy Freddy, Freddy, Bonnie, Chica müssen wir einfach nur die ganze Zeit die, Mitz, äh, die Maske aufziehen nach der Cam Foxy die ganze Zeit in der Mitte flashen, Balloon Boy nach links gucken, Chica nach links gucken Ja, Golden Freddy habe ich vergessen ja auch mit der Maske Und dann Toy Chica nach, äh, nee, dann Toy Bonnie nach rechts gucken Und äh, Mangle hören wir ja, das ist ja nicht so wichtig, keine Sorge Oh Gott, oh Gott. Das ist immer so ein Glücksspiel. Wenn ja, entweder du hast Pech und die sind schneller als du, oder du hast Glück und du schaffst es noch. Ja, ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das glaube ich nicht. What the fuck, nein, ich habe verkackt. Super geil. Keine Ahnung, frag mich bitte nicht. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit so gemacht, aber das. Machen weiter. mit Mitsumi möchte mit dir Minecraft spielen. <lacht> mein Blut ist 3, 35% Alkohol. Danke, Milchschnitten. Alter, also mein Blut ist Alkohol. Punkt. <lacht> Wenn ihr wollt, kann ich euch gleich nach dem Stream oder irgendwann später, weiß ich nicht, äh, privat auf Discord schreiben, wie viel, Alk wie viel Milchschnitten ich konsumiere. Dann dann würdet ihr staunen. Das kann ich euch versprechen. Dann werdet ihr staunen wenn die sagen oh shit nigga nipper gesagt Ach, ich bin das gewohnt wegen den leuten von ben dann das immer alter warum bin ich so, so lahmarschig mit dieser mit der mit, mit der maske als ob ich nur nicht tot bin jetzt up maus okay cool danke maus Ich bin tot, oder? Nein, mich nicht. Aber das war gerade sehr seltsam. Ich habe erwartet, dass Golden Freddy mich einfach jumpscared. Das ist wahrscheinlich nur im ersten Teil so. So toll, Freddy will was Stress. Aber noch nicht jetzt, okay. Hey, Bonnie! Ich bin neu aktiv im Chat, weil ich nebenbei Roleplays mache. Ah ja, okay, na dann. Alles klar. Okay, nice. Ja, uh, yep, deshalb heißt das nicht Kindermilchschnitte. Ja, das hat mir schon ganz erzählt, das hat schon alles erzählt. Das weiß ich alles. ist jemand links. Nicht? Nicht? Was? Niemand? was chica ich hab für erwartet okay cool. also jetzt mal ehrlich soll ich mit beleuchtung machen oder ich glaube mit oder Pony. na wie geht's süßer oh, wir uns body klären leute ich glaube nicht so eine süße so ein süßer kleiner Fratzie. wir machen uns auch nageln oder? Hi Bonnie. Böser Bubel. Bin tot. Wow! Das ist so ruhig. ihr erschreckt mich immer bei durch den fucking Dingern, die mir das runterziehen. Ohne Sinn. wann sind die auf 5 so aktiv. also, ja, gut, hm. aber alle zusammen auf 5, das ist echt brutal. Leute, ich darf das alles noch auf 10 machen und auf 20. Das wird ein heiliges Spaß. ey, Ich sag's euch, du Das wird Spaß. Hey, Bonbon, go get him. Nun, no, die bei gut, not gonna get me. Freddy lässt sich Zeit. Oder oh, ist gerade abgehauen. Ja, letztlich kurz. Neue Windeln holen. Okay. mach das. Ah, da ist er wieder. Ja, da ist er. Ready. Ready for Freddy. Ich bin gewohnt, Spaß zu sagen. Obwohl ich mir geschworen habe, das Wort nie wieder zu sagen. Wow. Einmal wow. Wow. Das war der Re Reflex aus Angst. Toll Freddy, bitte lass mir... Ehrenmann, wow. Walla, was für ein Ehrenmann. Lass mal ein Like da, Leute. Ist das irgendwie Huren oder so Behindertes irgendwas? Sowas wird man niemals von mir hören. Okay. Ich bin tot. Oh, ich bin back in the game. 4 Uhr morgens, Alter. Bitches, ich schaff das. Easy. Easy, easy, easy, easy. Hi, Goldie. Ah, das ist das Punkt ist Bär. Das ist Golden Bär, Leute. Ganz vergessen, tut mir leid. Oh mein Gott, das ist der Golden Bär. Immerhin sich, be, beeilt sich äh, Tollborn jetzt. Wow, das war etwas spät, aber es sollte noch reichen. Wehe, wenn nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wehe, wenn nicht. Das muss eigentlich reicht haben. Hi. Ehrenmann werde ich auch nie sagen. Niemals. Sie sagt das nur sarkastischer. Also, ich sage das nur, weil ich mich darüber lustig mache. Und es ist halt so sarkastisch. Also, ich werde das niemals ernst meinen. Ich so. werde das nur sagen, weil Also sarkastisch halt sagen soll, weil, weil ich das lustig finde und dumm ist. Oh Gott, die sind ja. Ja, ja! Bonnie ist gleichzeitig gekommen mit Chica. 5 Uhr morgens. Oh, my fuck. Oh, my Jesus. Jesus fucking Christ. Oh, my fucking Christ. Bitch. Sagt jemand von euch Brüder von euch Bruder Nur Bruder.. einfach nur Bruder? Ja Einfach nur Bruder sagen? Ja, das ist... das ist ein ganz normales Wort. Oh, ja. Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah. Yep, yep, yeah, yep. Yeah, yep, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alright, und was haben wir dafür bekommen? Lass mich raten, cupcake. Wir hatten ja noch keinen im Office, normalerweise hat man immer einen, aber wahrscheinlich hat man den nur nach dieser Challenge hier hab ich recht? <lacht> natürlich, oh ist das süß, die sind alle süß. ich fühle ich eigentlich am besten von denen die wir bisher haben? nice